Herzlich willkommen, äh, Python-Programmierung Zeichenketten näher betrachtet. Die Zeilen wurden im Vorfeld als Datei äh, Zeichenkette.py im Ordner desktop gespeichert und die Datei Zeichenketten.py wurde als ausführbar markiert. Zeichenketten in Python gehören wie auch Zahlen zu den unveränderbaren Datentypen. Jede Veränderung an einer Zeichenkette liefert immer eine neue Zeichenkette zurück. Text 1 gleich Hallo, großgeschrieben. Text 2 gleich Text. 1. Klammer auf, Klammer zu. Print, in Klammern Text 1. Print, in Klammern Text 2. Speichern und ausführen. Python, Leerzeichen, Zeichenketten.py. Hier wurden die Großbuchstaben mit der Methode lower in Kleinbuchstaben umgewandelt. Tatsächlich bleibt Text 1 davon aber unberührt. Stattdessen wird eine völlig neue Zeichenkette erzeugt. Natürlich ist es aber möglich, eine Variable direkt neu zuzuweisen, so die Unveränderbarkeit von Strings in der Praxis kaum Bedeutung hat. Text gleich Hallo, großgeschrieben. Text gleich Text.lower Klammer auf, Klammer zu. Print in Klammern Text speichern und ausführen. Hier wird zunächst der Variable Text die Zeichenkette Hallo zugewiesen. Durch die Methode LOA wird eine neue Zeichenkette mit Kleinbuchstaben erstellt. Nun zeigt die Variable Text auf die neu erstellte Zeichenkette. Da jetzt keine Variable mehr auf die alte Zeichenkette zeigt, wird diese bei Zeiten automatisch aus dem Speicher gelöscht. Analog zu LOA gibt es eine Methode, die eine Zeichenkette mit ausschließlich Großbuchstaben erzeugt. Text gleich Hallo klein geschrieben. Text gleich Textpunkt Aber Klammer auf Klammer zu, Print in Klammern Text, Speichern und Ausführen. Mit Case werden kleine Buchstaben zu Großbuchstaben und umgekehrt. Text gleich H A groß geschrieben. L L O klein geschrieben. Text gleich Text Punkt SwapCase Klammer auf Klammer zu. Print in Klammern Text speichern und ausführen. Geradezu unerlässlich ist die Replace-Methode. Sie ersetzt alle Vorkommen einer gesuchten Zeichenfolge innerhalb einer Zeichenkette. Zum Beispiel Text ist gleich Python ist okay Text ist gleich Textpunkt Replace, Klammer auf, in Anführungszeichen okay, Komma in Anführungszeichen super. Speichern und ausführen. Weitere nützliche Zeichenkettenfunktionen sind möglich. Ciao und viel Glück!